Und von Istanbul in die EU, wo die 27 Mitgliedstaaten schon eine Weile um den richtigen Umgang mit China ringen. Und so wurde zuletzt intensiv über Macrons Auftritt bei seinem Besuch bei Staatschef Xi diskutiert. Wer zeigt da eigentlich wem, wo es lang geht? Zuerst waren es die Bilder der beiden Staatsmänner, die Botschaften gesendet haben. Anschließend empörte Macron mit einem Interview. Es geht um die Eigenständigkeit Europas, wie viel Nähe zu China sein soll und wie viel Distanz zu den Vereinigten Staaten. Heute positionierte sich Emmanuel Macron erneut bei unseren Nachbarn in den Niederlanden. Michael Grütz. Der Präsident ist irritiert. Wo ist die französische Demokratie, rufen Demonstranten Macron vor seiner Rede zu. Proteste gegen ihn, den Präsidenten, der doch stets viel größer denkt und der hier doch über seine Lieblingsidee reden will, die europäische Souveränität in der Welt, die Macron errichten will. Wenn wir akzeptieren, die europäische Souveränität zu verlieren, bedeutet das zu akzeptieren, dass man sich auf andere Mächte verlässt. 42 Salutschüsse der französischen und der niederländischen Marine begrüßen Macron am Morgen. Eine ziemlich laute Willkommenszeremonie beim Staatsbesuch in den Niederlanden. Kurz zuvor war es der französische Präsident selbst, der dem Besuch eine Menge Donnerhall mitgegeben hatte. Durch einige Äußerungen, die als Affront gegenüber den USA angesehen werden. Auf dem Rückflug von seinem China-Besuch gab Macron verschiedenen Medien ein Interview. Europäer dürften keine Mitläufer sein im China-Taiwan-Konflikt oder sich einem amerikanischen Rhythmus anpassen. Europa drohe ein Vasall zwischen den USA und China zu sein. Aller Orten hagelt es Kritik. Macron ziele auf die USA, an deren Seite Europa doch stehe. Macron isoliere sich in Europa, er trage sogar zur Spaltung bei. Auch in den USA gibt es Unmut, die Regierung aber gibt sich gelassen. Es gibt so viele grandiose Kooperationen zwischen uns, wir konzentrieren uns darauf. Bei seiner Europarede in den Niederlanden geht Macron auf den aktuellen Streit und die Kritik selbst nicht ein verlangt aber mehr Eigenständigkeit in Europa, etwa im Kampf gegen Cyberkriminalität. Wir setzen uns der Propaganda von außen aus. Wir setzen uns Algorithmen aus, die woanders bestimmt werden. Und wir setzen unsere Kinder, unsere Menschen und teils unsere Demokratie Gefahren aus, weil wir manipuliert werden können. Das allerdings könnte man auch als Kritik an China interpretieren. In der Debatte bleibt aber Macrons Abgrenzung gegenüber den USA. Er wollte über europäische Perspektiven in der Welt sprechen. Macrons internationales Ansehen allerdings ist in diesen Tagen nicht besser geworden.